Oh nein, ich werde nicht sterben. Soll er strugglen? Nein. Sollte nicht, wie ich so richtig panisch struggle. Ja, er ist Oh, ich bin gut. tot. Wieso passiert mir das immer? Ich habe keine Ahnung. her, ja, bitte! Ich, ich glaube, er hat Angst, nicht gequatscht zu werden. Er stockt, er stockt. Ja, yes. mach. Soll ich wirklich? Ich auch. Ah, Wow, bei mir hast du noch gestanden einfach. Ich kann mich bewegen. Oh, du kannst mich hier bewegen. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Like move it, move it. You like to move it.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 Also ich hab nur oh, Er kommt in den rein! <lacht> er will mich! Er will die Karte durchnudeln! Wo seid ihr gerade? In einer Ecke am Generator. Im Kornfeld. Ja, ich seh, im euch, Kornfeld. ich seh euch, ich ich sehe gerade den Kinder. Oh oh. <lacht> Der weiß, dass ich da drinnen bin. Er kommt in eine Richtung. Oh hallo. Er nimmt mich mit. Er war im EDK einkaufen und hat ein wildes Julian gekauft. Das 90% sieht einfach so Kaffee. Power. Das ist erstmal geschafft. Nein, ich bin in den Keller gelaufen. Ich hasse mich. Das ist nicht gut, weil du sollst vielleicht eine anti aggressionstherapie bei mir machen. Der Killer hat einen verdammt niedrigen Herzradius. Der Killer hat Bot. Der Killer guckt gern sein Messer an. Der Killer hat sie aufgehoben. Live-Killer-Verfolgung statt grad <lacht> Ja. Bot hängt, Killer geht. Wohin geht Killer? Killer so ist von Bot her gesehen. Ja, ich hab gesehen, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn hat auch. auch. Nö, hat er nicht. Doch. Jetzt schon. Doch, hat er. Der Killer hat mich gesehen. Ich rette. Ich muss dich oh, das Okay, sich an mir hoch. Ich bin dann auch übrigens tot. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Aber. Ja, hast du. So. Verdammt. ein Baum. Du siehst mich nicht. Er versucht dich halt zu stalken, ne? Nein. Ich rede mich von dem Baum. Ja. Ah! Mann nö! <lacht> Nein! Wisst ihr, was ich glaube ich mache? Ich resette nachher meinen Spieler. Oh mein Gott! <lacht> ich habe gerade über den Rang 4 erreicht, White. Nein, du Monster! Wenn zwei Personen direkt gegenüber dem Globus ein Stück Brot fallen lassen, wird die Welt zum Sandwich? Hat er nicht eigentlich gesagt, er erzählt, bis wenn ich gestorben bin? Tja. Ja, du bist. Fuck. <lacht> wir machen den Generator. Oh, Lala. er hätte das Ding Lala. aufgekriegt. Wir machen <lacht> einen Generator im Morgen raus. Dann sterben wir. Am Doch, Tag. Nein. Nicht. nein ich hab dann die sterben gesehen. wir. Ich hab und sind Ich will spielen. Volki, sie möchte mit dir ein Spielspiel. 12 Sekunden später. Leute! 3 <lacht> Tage später. Los, geh hinter die Ecke. Geh hinter die Ecke. Kommt ihr schon, die weit weggegangen? Nein, sie, sie kriegt mich immer noch. Sie muss hinter die Ecke gehen. Ich glaube, sie ist nicht deiner Meinung. <lacht> Geh schon mal hin. Avatar-Spiel, ja, das funktioniert das, das nach einer ganz geil. Sache. Noch äh, solange du kannst, aber auch okay, hier halt. Okay, weil bei mir ich habe jetzt Halbzeit bei mir. Ja. Okay, die andere hat auch ab, oder? Ja. Das wilde Wild, das wilde MacBook, MacBook Pro, Pro würde ich nicht sagen. Äh, das ist das MacBook, Noob. Mac -noob -er. Rot, rot, rot. Ich schlage alle tot mit einem Stück Brot. <lacht> Hallo, ich tu dir nichts, keine Sorge. Ich tu dir nichts. Bleib stehen, ich will dein Freund sein. Stehen bleiben, sagte ich. Oder anders gesagt, wir spielen das buchenspiel Mach weiter. Ich stehe hier bloß, Mac. Mach weiter. Das ist ganz so süß, ne? Nee, mach weiter. Mach weiter, Mac. Mac Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich, ja, ich stand einfach nur da und hab sie blöd angeguckt und genickt. Was macht Mac? Flieht. Verstehe ich. Wolke, Ach, das ist ein nö. Vorteil vielleicht, wenn du in der Nähe vom Schweinebaum. Nun, sind doch wir. Ich bin beim ich bin da, da. ich werfe Baum. Bin beim großen Haus. Wolke, du, du, du, du, du, du, du. Okay, irgendwann habe ich beim Gruppen. Oh, es ist die Jägerin, ist es ist die Jägerin, ist es ist die Jägerin. Gut. Hast du du sie dich sagst? gefunden schon? Was ja. glaubst du denn? ist offen. Der Ausgang! Ja! Ich brauch doch ganz kurz Deckung! Scheiße! Oh nein! Auch, bitte, bitte, Hilfe, Hilfe, Nein! Nein! Nein! Nein. nein! Lauf weit! Halt. Nein! nein. Nein. <lacht> Nein. Warum ich? Warum White ich hat White? Ja eben, das ist die gute Frage, wieso lebt White? Wieso <lacht> muss ich sterben und White nicht? Oh! Hallo! White ist der gute Schlag! <lacht> Was ist bei uns los? Wie fuck ihr, wie fuck ihr jetzt? <lacht> ah, verdammt, sie ist schnell. Komm, wir fangen hier. Ja. Nein, wir müssen hier. Ja. Verdammt, jetzt sind hier, wir hier. Wir, wir sich wieder hinhocken müssen. Hier rennen. <lacht> wir sind gerade horrend los. Oh. <lacht> das war halt jetzt Gefolge. <lacht> Thank <laughs> you.